Hi, mein Name ist Uwe, ich bin Geschäftsführer der MyBrief GmbH. Ich beschäftige mich mit dem Thema digitales Lernen jetzt seit 25 Jahren, bin von ihr und Pionier der Sache, total begeistert und möchte das Unternehmen gerne digital lernen. Ein geiles digitales Lernformat überrascht mich, indem ich ein Thema bekomme, mit dem ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte und hinterher sage, boah, cooler Inhalt, habe ich verstanden, mehr davon. Die heißen Trendthemen der nächsten Jahre sind das, was die Leute äh, machen müssen. Ich finde es sehr spannend, in welchen Zeiten wir gerade leben, in der Form, dass äh, die Geschäftswelt transparenter wird, dass die Geschäftswelt ehrlicher wird und dass wir bestimmte Fragestellungen, die man früher einfach so wegdiskutiert hat, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, dass man die jetzt stellt, dass Fairness eigentlich möglich sein muss, dass Chancengleichheit eigentlich eine ein Zivilisationserfordernis meines Erachtens ist und dass wir diese Themenstellung jetzt auch digital transportieren, weil eins ist klar, Menschen und Themen ändern sich nur wenn man darüber spricht und wenn sie angenommen werden. Und wir versuchen mit unseren Formaten ein Dosenöffner zu sein für diese Themenstellungen, Sachen aufzuwerfen und auch im Unternehmen im Gesprächsraum bilden, dass wir letztendlich eine ganz andere Kulturbasis haben.